Und wie ging das mal so? Habe ich die jetzt geworfen? Aber wenn ich sie geworfen habe, habe ich ein Problem. Nice. <lacht> Das war genau mein Erfolg. Du hast mein Messer. Ja, toll. Ich sollte anfangen, die Waffen einfach mitzunehmen. Really? Sorry, musste mich kurz reifen. Ähm. Ein bisschen oder. So. Director Owens, im Nest jagt ein Alarm den nächsten. Ich weiß doch nicht, was hier vor sich geht, aber ich höre Schüsse und kann meinen Bereichsleiter nicht erreichen. Wir sind gefangen. Bitte schicken Sie schnellstmöglich Hilfe. Die Lage ist ernst. Das Nest wurde mit dem Virus kontaminiert. Einfach unfassbar. Das ausfallsichere System ist gar nicht angesprungen. War das ein Außenstehender? Ich habe keine Ahnung, wer es sonst gewesen sein sollte. Kim ist tot. Ich leide unter schrecklichem Hustenreiz. Warum antworten sie nicht? Ja, Corona, ganz klar. Direktor Owens. Sie... Sie waren das von... A von Anfang an. Ja, easy. Da vorne ist was. Ich bin am anderen Ende vom Raum, natürlich. Äh, ja, dieses Schloss... Normalerweise gibt es Hinweise in der Nähe. Kim. Da war irgendwas mit Kim. Okay. Ja, sein können. Also wir haben Owens Nest. Kim ist tot. Ich sehe hinten James Smith als Absender. Unscharf. Uff, keine Ahnung. Ich hatte Angst. Diese Dinger waren überall und... Bei sowas rufst du die Polizei. Das hatten wir dir gesagt. Habe ich, aber es kam niemand. Und du hast dich abgehoben, also... Sherry? Ich kann jetzt wirklich nicht. Mutter des Jahres. Sherry! Sherry, ich komme! Halte durch, Sherry. Ich würde nur gerne mal... Ausrüstung kriegen. Oh, Moment. Ist das da oben meine Spielzeit? Ich muss genießen. Nice. Ich streame seit über 5 Stunden und meine Spielzeit ist nicht mal 4 Stunden. So oft bin ich gestorben und musste resetten anscheinend. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber hey. Ähm, hier muss ich gar nicht hin. Also hier muss ich schon hin, aber nicht jetzt. Ich muss die mal ein bisschen höher machen. Nein, das war zu hoch. Ja, Okay. Will ich das? Ich denke nicht. Das ist ein Exit, also da muss ich wahrscheinlich nachher hin. Also wenn ich es richtig verstanden habe, Sherrys Vater ist... Da geht's raus, das bin ich nicht. Sherrys Vater ist der Dude, den ich am Anfang gejagt habe. Ähm, ja, das war eigentlich mega offensichtlich, ja. Die Alte war ihre Mom, die super sympathische Lady. Fuck you! Ich bin erschrocken. Ich bin... ...nur ein bisschen erschrocken. Und wer erschrickt denn sich sowas. Folgender Artikel wurde an die Bestellung an angebenen Ort geliefert. Ein Tresor. Die Kombination ist begreit an der Seite des tres, Tresor. An der Seite des Tresors vermerkt, bitte vorbe... Wie nett. Und wieso scheiß Stimme nochmal? Ja, kommt Sie, sie ist lang unheimlich. Äh, ja. Okay. Wo war dieser Schlüssel? Ich glaube, ich gehe mal die Treppe hochgucken. Aber nicht viel. Ist mit Kreide an dieser... Ah, da. Links 2, rechts 12, links 8. aber Links 2, rechts 12, links 8. Genau, verkehrt rum gemacht. Ach so, ich bin so dumm. Ja, logisch. Ich habe einen Granatwerferaufsatz und dachte, ich kann damit eine Waffe zusammenbauen. Manchmal bin ich echt schlau. Dankeschön. Das ist leider echt viel. Ich will in diese Abfallkammer rein. Das ist eigentlich klar. Von da komme ich. Da komme ich nicht so leicht wieder raus. Ähm ich habe voll viele Maps jetzt. unterdessen. Das ist voll cool. ich sogar noch speichern können äh, da bin ich so ja dann gehen wir mal weiter ich habe gerade eine tür gehört noch mal kurz das müsste doch die gm79 sein jawohl lesen kann ich noch unterdessen habe ich gelernt jetzt Die kommt mal mit und die kommt mal mit. Schießpulver kommt mit und wir kombinieren alles, was wir können. Fuck jetzt zwei Plätze. <lacht> Nein. Okay. Ähm. Mal kurz. Die kommen wir weg? Die will ich nicht. Die brauche ich. Was ist das hier? Grußwort des Vorsitzenden. Vielen Dank, bla Ich laufe 20 Jahre gerne. Okay, die haben schon einen coolen Slogan. Wir bei KCC glauben, dass unsere Designs keinesfalls unterirdisch sein müssen, nur weil wir unter Tage arbeiten. Finde ich wunderschön. Also, Respekt. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Äh, Tactical Knife bleibt mal hier. Shotgun geht rauf. Und du gehst dahin. Ich glaube halt... Diese Waffe ist besser, denke ich. Kann ich diese Waffe entladen? Kann ich nicht. Das ist okay. Dann muss ich halt damit leben. Also jetzt müssen wir Sherry nicht mehr aus dem Weißenhaus befreien, sondern aus dem Schrottpresse. Doch schön, Sherry, du bist du bist einfach die Beste. Nein, du kannst ihn da lassen. Bei mir ist ziemlich, bin mir ziemlich sicher, dass das Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht gegenüber. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. What? Turm und Springer an derselben Wand, Läufer und Dame nicht gegenüber. Äh, nicht nebeneinander. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Also, Springer muss an diese Wand. Ich nehme alle mit. Genau. Es müsste noch mal einen geben. Oder? Das ist ein Bauer. Ah, ich muss ihn untersuchen. So, Läufer, tada. Ich brauche Läufer und Dame. Die Dame fehlt mir noch. Ich glaube, ich komme hier gerade nicht weiter. Also, warte mal kurz. Wir machen mal kurz, was wir haben. Turm und Springer an derselben Wand sind. Das heißt, die zwei nebeneinander. Der Turm darf nicht in die Mitte, weil die Dame nicht neben den Läufer darf. Das heißt, der Turm muss hierhin, die Dame dahin. Das kann nicht sein. Das Pferd ist doch der Springer und der Bischof ist der Läufer, genau. So, ja, das ist der Springer. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Läufer und Dame nicht nebeneinander, Dame und Turm gegenüber. Der Springer muss hierhin eigentlich. Das heißt, der Turm müsste hierhin. Nein, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, Moment, Moment, Moment. Ich mache gerade einen Denkfehler. Die Dame... Die Dame wird nicht... Doch, klar, die Dame, ja. Ich wollte gerade sagen, die Dame kann theoretisch an derselben Wand sein wie der Springer, aber das geht ja nicht, weil die Dame wie, sie, wie vom Turm liegen muss. bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Also hier. Aber der Läufer kann hier drüben sein. Springer hierhin. Das Rätsel wäre jetzt auf Englisch wahrscheinlich angenehmer. Dann ist hier der Turm. Hier kann der Bauer rein. Dann ist hier die Dame und hier irgendein anderes. Und hier ist der Turm. Es fehlen mir aber noch drei Schach äh, Schachplugs. Das heißt, ich muss doch diesen Exit nehmen. Ich habe gerne mal ganze Munition in die Waffe geladen, die ich nicht mehr nutzen wollte. Ach halt das Maul. Ja, würde ich aber auch sagen. auch so mein Gedanke hier, so verdammte Scheiße. Aber ich habe das Rätsel gelöst. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, wenn ich das so sagen darf. Nein, geht geh da bitte nicht rein. Kannst du nicht liegen bleiben? Habe ich jetzt den Loop aufgemacht? Habe ich. Ich habe gerade Angst, dass ich irgendein Monster hier reinlasse. Aber wahrscheinlich scheint nicht der Fall zu sein. Das ist. Ich scheine dort. Ich wusste es. jetzt? Okay, wir wir woanders hin? Ich wusste, dass da irgendwas kommt. Fucking Wasserlevel. Wieso muss jedes Scheißspiel im Wasser ein Monster haben? Das ist so uncool. Ah, doch, klar, macht er ins Inventar, bitte. Sur, no entry zone. Ich will nicht darunter. Nein, nein, nein, geh hoch. <lacht> bitte nicht, bitte nicht, nein. Ich muss eh da runter. Wir gehen runter. Wie kommst du darauf? Was habe ich hier überhaupt? So viel. So viel Map. Aber ich muss nach da hinten irgendwie. Wenn ich das mache, komme ich da nie mehr hoch. Wie. Ich wusste es. Ich hab's genau gesehen. Und ich glaube, es hat mich auch gesehen. Keine Mumme mehr. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich lasse mich mal kurz töten. Aber man, ich kann vielleicht auch. Ich Schau mich an. muss ich schnell machen. Ich hoffe ich krieg irgendwo eine blaue Pflanze. Ich habe lange nicht gespeichert. Sie kann nicht mehr rennen. Doch jetzt. Wieso ist hier mehr als eine Nein, wieso ist hier mehr als einer? Du bist eine Granate. Du oh. Ups. Stimmt, da war ja mal eine Meldung. Oh, der ist jetzt Violett. Voll schön. Also nicht schön, weil ich vergiftet bin, aber schön. Wo muss ich hin? Da hin. Nein, da kommt noch mehr. Ich bin am Arsch. Würde ich sehr gerne, das kannst du mir glauben. Ich glaube, ich verrecke hier noch wegen Gift. Das wäre das erste Mal, dass ich in Resident Evil wegen Gift sterbe. Bitte sag mir, im Vorratsraum ist irgendwas gegen Gift oder zumindest meine Inventarkiste. Ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Da muss die Queen rein. Das ist der König, oder? Nein, das ist die Königin. Die Dame. Da ist der König. Oh. Ich glaube, ich muss einen Loop machen, dass ich nur mit dem Königstecker da reinkomme. Ist hier langweilig? Wieso habe ich da Supermunition drin? Das müsste der König sein. Feuermetallhaken auf das Ziel, durch die Strom geschickt wird. Solange sie die Waffe auf den Gegner zielen. L2. Wenn sie allerdings zu viel Strom schicken, brennt diese nach einem letzten Stromstoß durch. Nice. Die Waffe sieht aber geil aus. Ich nehme jetzt hier mal, mal gucken, was passiert, weil der jetzt genau dazwischen liegt. Schade. Brauche ich den König überhaupt am Schluss? Nochmal mal kurz. Ich muss das alles wieder zurück. Verloben, überhaupt irgendwas? Ne, da konnte ich nur den Stecker holen. Ja, ich brauche beide Stecker. Äh, hat er. Ich wusste es. Ich wusste es. Bitte sag mir nicht, es gibt einen auf Zerstörer alle Mystery Raccoons. Ich wusste es. Ich hab's mir gerade gedacht. Ich wollte es... Äh die haben doch schon gesagt, man soll nicht darauf schießen. Komme ich dahin? Das Problem ist, wenn ich vergiftet werde, habe ich nicht viel Zeit, um dahin zu kommen. Das bringt mir gar nichts. Warte mal kurz. Da muss ich hin. Da ist mein Gegengift drin. Soll ich den Videorekorder brauche, weiß ich bis heute auch noch nicht. Aber wir haben einen. machen hier komme ich nein hier bin ich richtig wir machen das einfach komme ich hier hoch Nein. Ich hätte nach rechts gemusst. Ach, direkt. Ups. Das war jetzt nicht so ganz mein Ziel. raus ich wusste es fuck that doch ich muss hier runter ich wollte dich gerade abknallen du missgeburt aber oh, bitte sag mir nicht ich sterbe jetzt sogar geil. Ich wollte jetzt einfach mal, dass die Sicherung durchbrennt bei der Waffe. Jetzt muss ich schnell machen. Fuck, fuck, fuck, fuck. Wo bin ich? Okay, ich muss hier einmal rundherum. Habe ich das im Winter? Ah, habe ich. Okay. Ich habe den Schlüssel mitgenommen. Nein, du Drecksau. Ich bin tot. Ist das denn scheiß Ernst? Ah <sighs>